Und damit, Leute, herzlich willkommen zu den zweiten Apex-Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir nicht Battle Royale, sondern den Arena-Modus. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Nach einer Weile habe ich jetzt auch mal eigentlich ein Arena-Match gefunden. Ich würde sagen, in dem Match spiele ich tatsächlich, wenn niemand anders jetzt vorher den Charakter pickt. Würde ich sagen, ich spiele jetzt Horizon. Na komm, ich bin Horizon, let's go. Okay, interessante Mischung: 29er, 150er und 239er. Also alles mit einer 9 hinten am Ende. Oh, die ist gut. Die ist sehr gut. Oh, ich vermisse es gerade ein bisschen weg, wie zu haben. Alter, also, die hat mich getötet mit der Pambaila. Ja. Endlich. Muss ich ganz schnell heilen und mich der muss kurz den finishen Okay der okay, brauch ganz schnell Hilfe bin da, mit da, mit da, ist gut, ist gut. Ein halt Durchbruch. Oh nein, nein. Oh Junge, die laser mich. Nice, die habe ich. Dead, Jungs. Oh mein Gott, Digga. Er hat mich noch erwischt. Dieser eine Schuss. Dieser eine Schuss in meinen Nacken, Alter. Digga, schade, schade, schade. Hat die Leitung tatsächlich noch erwischt? Aber hat nicht mehr gereicht, tatsächlich. Naja, nicht schlimm. Vielleicht wird die Runde was... Der Maid ist tatsächlich sehr früh down gegangen, was ich nicht erwartet hatte von 239 er Der Fuß war als erstes down tatsächlich, oder? Ich glaube, doch, der war als erstes down. down. Okay, die Gegner sind anscheinend da drüben. Als wenn er jetzt mit seinen Noggle Cluster da drüben die getroffen hat. Niemals. Oh nö, die hat ihre Ohr, Digga. Oh Gott, Digga, ich Jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Und die hat ihre Rolle passiert, ich glaub's nicht. Oh, und kommt da jemand drauf. Ich muss doch mal kurz zu dem Mate gehen. Hab ich? Ich wurde dich wieder. Oh nein, ah, das ist gar nicht gut egal als wenn er mich noch geholt hat ich glaube nicht ja da kennt die, die Leifer so op okay, ne die heilt sich schon wieder Leifer das ihr Fuß muss ich jetzt holen Und Ohne Fuß muss ich so. Okay, okay. Also wenn wir den Lifeline haben, dann muss ich ja jeden einzelnen jetzt finishen, Alter. Also. Digga, ist so nervig. Der. Also Leute, ich sag mal so, es könnte tatsächlich noch ein ganz spannendes Match werden. Wenn es jetzt weiter so geht. Und ich ärgere mich auch, Digga. Die Lifeline. Die ist halt echt ätzend, Digga. Wenn wir eine Lifeline die. Life Warum müssen die unbedingt ein Lifeline im Team haben? Jeden anderen... Ja, okay, null Problem, aber Lifeline, Digga, ist so ekelhaft. Ja, weg, Digga, bringen wir den gerade probieren. Muss jeden einzelnen Fehler ausnutzen, den die machen. Und die Camp dahinter echt krass aus. Ja, wenn die jetzt nicht down geht, ich würde dir, ich aus. Digga, nein, die ist won't. So, oh, du bist down. Und die heilt, ich glaub's nicht. Dead. Digga, die hat sich geheilt. Ich rast aus. Ey, Digga, die hat einen Pump. Ich glive im Wannet. Ey, Digga. Please, last one here. Einfach hier. Okay, der Fuse sprintet nicht mal. Okay, dann let's go. Ich würde sagen, mit Prowler und Erde 1 können wir es mal probieren. Es war ein Decoy. Oh, die campen alle da hinten. Oh Digga, die Dinger direkt kaputt schießen. Ah, perfekt Digga. Was hat die will? Hat die Angst auf ihre Rout gerade? Das ist wirklich einer, die Leifern wieder. Mann, die Tool mal hitziger. Warum? Oh, die waren da. Digga, die killt mich doch. Oh, nicht mit mir. Und die Sohn killt mich. Ich glaub's nicht. Nö, komm, komm, komm. Ey, der Mate muss jetzt durchhalten. Es das war, das war ein Anfänger, egal. Nice, er hat durchgehalten. Sehr schön. Die live ist so ekelhaft, haben die hat alles getroffen, Alter. Egal. GG. Sehr schöne Runde. Auch wenn es ein bisschen struggling war und ein bisschen knapp war. Mit meinem Aim. <lacht> und an der Stelle würde ich sagen, Leute, lasst gerne einen Like und ein Abo da, falls ihr mehr von Apex wollt. Und auf den Kanal kommen noch ganz viele andere Sachen: Tutorials, Star Wars und so weiter. Wenn ihr Bock auf Apex habt, schreibt es in die Kommentare. Machen wir gerne mehr Apex-Videos. Und ja, dann haut rein und ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.